Der französische Senat stimmt für umstrittene Rentenreform. Der Text geht nun in den Vermittlungsausschuss. Zuvor hatten Zehntausende Menschen erneut dagegen demonstriert. Sie wollen unter anderem verhindern, dass das Renteneintrittsalter schrittweise auf 64 Jahre steigt. Derzeit liegt es bei 62. Am Rande gab es Krawalle. Tausende demonstrieren in Prag gegen Armut und Krieg. Demonstranten riefen die liberal-konservative Regierung Tschechiens zum Rücktritt auf. Sie warfen Ministerpräsident Fiala vor, zu wenig gegen die Inflation im Land zu unternehmen. Auch Forderungen nach einem Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine wurden laut. Erneut Proteste gegen Justizreform in Israel. Die zehnte Woche in Folge gingen wieder Zehntausende Menschen auf die Straße. Sie sehen die Grundlagen der Demokratie durch die Pläne der Regierung Netanjahu in Gefahr. Danach könnte das Parlament Entscheidungen des obersten Gerichtshofs mit einfacher Mehrheit aufheben. Habeck und Özdemir unterwegs nach Brasilien. Bei dem Besuch der Minister für Wirtschaft und Landwirtschaft geht es vor allem darum, die Wirtschaftsbeziehungen und Klimakooperationen zu intensivieren. Zudem wollen sie neuen Schwung in die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur bringen. ISS-Raumfahrer wieder auf der Erde. Die zwei US-Amerikaner, eine Russin und ein Japaner, waren rund ein halbes Jahr an Bord der internationalen Raumstation ISS. Eine Kapsel des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX brachte sie in 20 Stunden zurück. Sie landeten im Meer vor der Küste Floridas.